Hey, du liebenswerter Mensch, ich freue mich sehr, dich in meinem Leben zu begrüßen. Wie wichtig ist es für dich, dein Gedankenkarussell abzuschalten, dabei deinen inneren Frieden zu finden und mehr und mehr deinen Selbstwert und deine Selbstliebe zu erfahren? Oder möchtest du neue Perspektiven bewusst? in Dein Leben manifestieren und aus Deinem inneren Reichtum schöpfen. Ich bin Joyce, spirituelle Wegweiserin und Dein Transformations- und Bewusstseinsguide. Ich habe nicht nur für mich selbst neue Gedankenwege gefunden und einen ganzheitlichen Perspektivwechsel vollzogen, sondern mit meinem Selbsterlebten auch mein eigenes Verständnis und Bewusstsein erweitert. Denn mein Lebensweg war gefüllt mit Abhängigkeiten, mentaler und körperlicher Gewalt. Selbstzerstörung und weiteren unglaublich negativen Erlebnissen. Ich habe aufgrund meiner Erfahrungen und meines Perspektivwechsels mich dazu entschlossen, mein Wissen weiterzugeben. Durch diese Entscheidung konnte ich bereits erfolgreich über 500 Menschen helfen, ihren inneren Frieden und ihren eigenen Weg raus aus Blockaden, Depressionen und Angstzuständen zu finden. Wobei kann ich dich unterstützen? Ich freue mich über deine Kontaktaufnahme.